In diesem Video zeige ich Ihnen verschiedene Bedienungskonzepte von Word. Die meisten Befehle finden Sie über die Registerkarten, die thematisch sortiert dargestellt sind. Sie können zum Beispiel über die Startregisterkarte auf die wichtigsten Befehle wie Schriftformatierung oder die Absatzabstände und Einzugseinstellungen oder auch die Formatvorlagen zugreifen. Die Menüs die diese Befehle enthalten, können Sie über diese kleinen Dialogfeld-Buttons öffnen. Hier sind alle Befehle für die Schriftart oder hier sind auch alle Befehle für die Absatzformatierung enthalten. Wenn Sie eine bestimmte Einstellung für zusätzliche Formatierungen vornehmen wollen und haben keinen Dialogfeld-Button, so wird in aller Regel bei dem Dropdown-Menü ganz unten das Kernmenü angeboten so hier zum Beispiel für das Definieren eines neuen Aufzählungszeichens oder für die Einstellungen der Rahmenlinien. Zum Teil werden Teile dieser Dialogfelder oder Menüs auch nochmal herausgenommen und zusätzlich angeboten, wie hier zum Beispiel die Schattierung, die eigentlich dem Kernmenü für Rahmen und Schattierung entstammt. Ein weiteres Bedienungskonzept in Word stellt das sogenannte Schnellformatierungsmenü dar. Dieses erscheint, sobald Sie etwas markieren, hier zum Beispiel der Text. Dieses Schnellformatierungsmenü reagiert auch auf unterschiedliche Elemente, wie zum Beispiel hier die markierte Tabelle, die mir zusätzlich noch die Möglichkeit des Einfügens oder Löschens bietet. Auch die Rahmenlinien und Schattierungen werden hier nochmals aufgenommen. Das Kontextmenü ist letztendlich das Menü, das mit einem Rechtsklick auf ein markiertes Element geöffnet wird. Neben der Schnellformatierungsleiste werden hier noch weitere Befehle mit angezeigt. Auch dieses Kontextmenü reagiert unterschiedlich auf das jeweilig angeklickte Element. So können bei Bildern andere Befehle wie beim Text oder auch bei der Tabelle ausgewählt werden. Die Tools-Registerkarten stellen eine weitere Möglichkeit der erweiterten Formatierung in Word dar. Normalerweise sieht man von den Tools-Registerkarten nichts, außer es wird ein neues Element angeklickt oder geöffnet, wie zum Beispiel der Doppelklick in den Kopf- und Fußzeilenbereich öffnet die Entwurfsregisterkarte für die Kopf- und Fußzeilen-Tools. oder ich klicke eine Grafik an und habe anschließend die Möglichkeit über die Bildtools diese Grafik zu formatieren. Das gleiche bei der Tabelle. Wenn die Tabelle markiert wird, habe ich hier auch bei den Tabellentools zwei weitere neue Registerkarten, die jetzt tabellenbezogene Befehle enthält. Wenn man nun solche Befehle auswählt und wieder in die Dropdown-Menüs schaut, stellt man fest, dass es auch hier die Möglichkeit von Kernmenüs gibt. Diese wurden zum Teil in sogenannte Aufgabenbereiche sortiert. Zu guter Letzt möchte ich noch auf die Bedienung über die Tastatur eingehen. Zum Teil sind Tastaturkürzel eine hervorragende Möglichkeit, schnell immer wiederkehrende Befehle aufzurufen. Zum Beispiel arbeite ich sehr gerne mit Formatvorlagen und dort mit Überschriften 1 bis 3. Die Überschrift 1 wäre zum Beispiel die Kombination Alt 1, Überschrift 2, Alt 2, Alt 3. Sie können über Tastaturkürzel wie zum Beispiel STRG-SHIFT-F oder Steuerung a alles markieren, Steuerung b Blocksatz, sofort Ihre wichtigsten Befehle zuweisen. Wenn Sie einmal Sonderbefehle benötigen und nicht mit der Maus arbeiten wollen oder können, bietet Ihnen die ALT-Taste auch die Möglichkeit, über Tastatureingaben diverse Menüs aufzurufen. So kann ich zum Beispiel jetzt mit ALT auf das Register S Layout zugreifen, um anschließend die Silbentrennung über I und U auf automatisch zu setzen. Welche der Befehle Sie am liebsten verwenden, ist Geschmackssache.